Im Grunde fallen mir nur zwei Dienste ein, ähm, die ich umgezogen habe oder die ich heute nicht mehr nutze. Das ist zum einen Delicious, das Social Bookmarking Tool, das vor einiger Zeit verkauft wurde. Ähm, ich habe dann meine Bookmarks recht schnell von diesem Tool auf ein anderes äh, umgezogen, ähm, weil zu erwarten war, dass das andere Tool eben noch längere Zeit äh, frei zugänglich sein würde. Das andere Tool, äh, das zu nennen wäre, ist eben ICQ, ein Instant Messenger System, das wahrscheinlich jeder kennt. Das auch ich Anfang der 2000er Jahre sehr intensiv genutzt habe, aber heute wurde ICQ ganz klar von anderen Anwendungen überholt und abgelöst, Skype wäre da zu nennen.